rein ins Geschehen. <lacht> Die da, da, da, da, da, da. Lautes Singen ist hier nicht geduldet. <lacht> Wo kommst du denn plötzlich her? <lacht> Lautes Lachen ist hier nicht gestattet. Why so serious? Okay. Werden ja, wir schon nach Hause gehen? Ja. Nein! So viele Regeln, das ist ja wie ein Balanceakt, da nicht mit anzustehen. <lacht> <Uah. lacht> Extremsport ist hier zu unterlassen. Extremsport ist hier zu unterlassen. <lacht> kommt runter. Sitzen auf dem Boden verstößt gegen die Regeln. Nehmen wir das alle hin. Was <lacht> <lacht> ist mit Hopfen. Hopfen auf dem Boden, ist das ja lauf? Nein! <lacht> oh. Intime Liebschaften sind hier nicht toleriert. Okay, okay. nimm die Kids und abmachen. <lacht> Ich komme! Hm? Ja! Er kommt!